Guten Tag meine Damen und Herren zu einem neuen Podcast von Moves Consulting, Immigration und Destination Service. Heute spreche ich mit Gerhard Nowak und ich möchte dich herzlich willkommen heißen Gerhard. Wenn du dich einmal kurz vorstellen magst. Ja, mein Name ist Gerhard Nowak. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Anova HR Consulting. Unsere Kern Kompetenz liegt im Bereich äh, Recruitment Consulting, also sprich Headhunting, Direct Search äh, beziehungsweise Employer Branding und eine Dienstleistung, die schon Gott sei Dank lange nicht nachgefragt wurde, hoffentlich äh, in der nächsten Zeit nicht so stark nachgefragt ist ist Outplacement und äh, Karrieremanagement. Ja, das Unsere das toll. ist seit, äh, seit 12, 13 Jahren mhm. äh, und sind bis zum Eintritt der Coronavirus sehr erfolgreich am Markt unterwegs gewesen. Im Moment ist die Situation im HR-Bereich ja für beide Seiten, sowohl für Beraterseiten als auch für Kunden, nicht ganz einfach und eine, eine große Herausforderung. Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass du das bestimmt genauso auch schon äh, zu spüren bekommen wie viele aus unserer Gruppe HR-Experts der Wirtschafts-, äh, Wirtschaftskammer Wien. Ähm, dass unsere HR-Manager, die wir ja hauptsächlich betreuen, unheimlich viel zu tun haben, intern, neben Recruiting, was zwar put on hold ist, meistens äh, momentan, aber die müssen halt so viel Statistiken führen. Die müssen so viel nachforschen, auch arbeitsrechtlich überprüfen, was da jetzt alles zusammenhängt mit Kurzarbeit, mit Homeoffice, was es anzuwenden, auch krankenversicherungstechnisch, arbeitsrechtlich und so. Geht dir das genauso? Äh, ja, diese, diese Fragen werden weniger an uns herangetragen, aber wir merken natürlich, dass das das Hauptbeschäftigungsthema der HR-Verantwortlichen sind, die sich auf diese Themen ja, die letzten Jahre wenig eingestellt haben. Die Unternehmen, die sehr stark schon Arbeiten von zu Hause, Homeoffice etc. ermöglicht haben, die haben natürlich einen bisschen leichteren Zugang zu dem Thema als Unternehmer, die das bisher aus den verschiedensten Gründen abgelehnt haben. Aber die rechtliche Abklärung des ein oder anderen Themas steht natürlich jetzt sehr stark im Vordergrund und beansprucht das HR-Personal sehr stark. Ja, wir haben eine Firma äh, draußen in Deutschland, oben im Norden, die äh, eben auch IT-lastig ist, die die Software verkaufen, produzieren und verkaufen und äh, da hat es einmal jetzt überhaupt ein paar Tage gedauert. Bis die Mitarbeiter die Geschäftsführung überzeugen konnten, bitte, wir sind ITler, wir können alle von daheim arbeiten, schick uns bitte nach Hause. Das, das ist gefährlich, hier so zu sitzen. Es macht schon Sinn, dass wir uns alle eine Zeit lang freiwillig in Isolation begeben. Es ja, hat eine ja. Woche gedauert, bis das endlich angekommen ist und jetzt arbeiten alle von zu Hause. Und gerade heute Morgen kam über den Ticker, Homeoffice kann auch zu mehr Produktivität führen. Hast du das schon gehört? Ja, ja, nat ja, Natürlich, ich äh, denke, dass das in vielen Firmen die jetzige Situation auch äh, zum Umdenken Anlass geben wird, äh, aus, aus der Not heraus jetzt der Homeoffice und ich denke, dass das äh, in manchen Bereichen sogar äh, ein, einige Revolutionen auslösen wird oder Evolutionen besser gesagt, äh, dass äh, hier viel stärker auch von zu Hause aus gearbeitet werden kann. Und man sieht, glaube ich, jetzt, dass die Produktivität, was manche befürchtet haben, nicht sinkt, sondern vielleicht sogar höher ist als im normalen Bereich. Jetzt habe ich mal eine Frage. Du sagst, du bist neben dem Headhunting auch im Employer Branding aktiv. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit der Frage nach dem Homeoffice, nach der Homeoffice-Tätigkeit, eigentlich wäre das doch eine super Gelegenheit, Firmen zu unterstützen, zu sagen, hey, wir können euch anheuern, trotz dieser Krise, wir können trotzdem mit euch arbeiten, da wo es in Branchen möglich ist und wir wissen momentan, die IT-Branche hat gerade eigentlich 24, 24 7 Arbeitstage, äh, Arbeitswochen, weil sie ähm, untergehen vor Aufträgen und Arbeit, eben einrichten, Homeoffice etc. Ähm, man könnte ja eigentlich Remote-Arbeitsplätze besetzen, und gleichzeitig den Unternehmen dadurch zu mehr Reputation verhelfen, durch das Employer Branding. Wie siehst du das? Äh, na, natürlich, äh, speziell in der jüngeren Generation ist äh, Arbeiten von zu Hause ein, äh, ja Incentive kann man nicht sagen, aber ein sehr starker Anreiz, Uh, und uh, wir werden also in, in uh, Bewerbungsgesprächen, in Interviews oft gefragt, ob Homeoffice möglich ist oder nicht. Und wenn uh, meine Antwort uh, lauten muss, uh, nein, uh, dann ist das uh, mit, mitunter auch uh, uh, als Negativpunkt zu sehen, wo, wo Bewerber halt dann gern zu anderen Unternehmen gehen. Und also das ist sicherlich ein starker Faktor und wird in der Zukunft auch noch stärker sein. Das Arbeiten, was Employer Branding betrifft, das Arbeiten vom Homeoffice aus, kann man von Unternehmerseite, glaube ich, im Moment auch insofern ganz gut nutzen, hier unter den Mitarbeitern eine, ich sag's mal, Zufriedenheitsbefragung durchzuführen. Wo es um auf der einen Seite allgemeine Themen geht, zur Unternehmenskultur, zur Zufriedenheit mit Arbeitsplatz etc. etc., Aber auch aus aktuellem Anlass den Umgang des Unternehmens, sei es Kommunikation, sei es Führungsverhalten mit der aktuellen Krise. Ich glaube, hier könnten speziell HR-Verantwortliche Quick-Wins erzielen. Was die aktuelle Situation betrifft und vielleicht die Strategie da oder dort noch ein bisschen adaptieren und auf der anderen Seite wichtige Informationen sammeln für die Personalarbeit. danach. Ja, also da bin ich absolut deiner Meinung. Ich habe einen Fall erlebt. Letzte Woche, wir, da habe ich auch in, in LinkedIn einen Artikel dazu geschrieben, weil mir das so ans Herz ging. Ich bin ja in meiner Funktion oder wir alle bei, bei Moves Consulting, ähm, wir haben zwar einerseits sachbearbeitungsmäßige Sachen wie, wie Einwanderungsformulare, Anträge auf, auf Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse, das ist administrativ, das ist unser Kerngeschäft, aber wir haben mit Menschen zu tun und... Ja. Diesen Drittstaatlern das Gefühl zu geben, sie sind willkommen und wir kümmern uns und sie haben jemanden, an den sie sich zu jeder Zeit wenden können, ist uns ein Herzensanliegen, allen miteinander. Und wir haben das Erlebnis gehabt, dass da eine Firma zwar ihrem Mitarbeiter sagte, du musst jetzt sofort nach Hause kommen, on the spot, wir brauchen dich hier. Der war wegen einer ganz, ganz wichtigen Geschichte nach Südafrika gereist, der war nicht aufschiebbar. Er hat mir das erklärt und es war wirklich nicht aufschiebbar und sitzt dort unten fest. Es war so quasi, er ist raus aus Österreich Richtung Südafrika geflogen und hinter ihm haben sie die Tür zugeknallt sozusagen mit dieser Corona-Krise. Und er hat verzweifelt versucht tagelang wieder nach Hause zu kommen zu seiner Familie hier in Wien. Äh, der ist hier als hochqualifizierte Fachkraft mit einer rot-weiß-rot-Karte und äh, das Einzige, was möglich war, also es hat ihm weder die österreichische Botschaft geholfen, noch die eigene südafrikanische Regierung. Jeder hat ihn abgeschastelt, nein, wir sind nicht zuständig. Und dann ist er zu, zu, zu Lufthansa gegangen, weil das war der einzige Schalter, der noch offen hatte. Und die haben ihm angeboten, ja, sie können ein standby ticket bekommen, äh, um 3600 Euro, aber ohne Platzgarantie. Und wie dann sein, sein Arbeitgeber, die HR, angerufen hat, du musst sofort nach Hause kommen. Du musst, wir brauchen dich und du, du kannst da jetzt nicht bleiben, wir brauchen dich hier. Und äh, er sagt, ja, ich würde ja gerne, aber 3600 habe ich nicht, bezahlt ihr mir das Rückflugticket. Nein, also das geht nicht, aber du musst nach Hause kommen. Dann hat er tatsächlich drei Tage später einen Flug bekommen, abends. Und wir hatten in der Zwischenzeit Kontakt aufgenommen mit dem Arbeitgeber und äh, haben an unsere Kunden ein E-Mail geschickt. Schaut mal, da gibt es Formulare, ihr alle habt... Mitarbeiter, die wir für euch reingeholt haben, die, die von denen, die auf Geschäftsreise sind, die im Ausland sind, schickt ihnen dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben, das ist wie ein Passierschein an der Grenze, der sagt, ihr seid dringend notwendig, ihr müsst zurückkommen nach Österreich, damit lassen die euch über die Grenze. Das hat sie ihnen ja. nicht geschickt, weder hat sie uns geantwortet auf dieses E-Mail, noch hat sie diese, dieses Dokument an den Mitarbeiter weitergeschickt. Der ist mit viel Mühe und Not dann im Transit in Frankfurt, Frankfurt stundenlang gesessen. Man hat ihn dann nach Hause gelassen, nach Wien. Am Dienstag danach, wie er vier Tage daheim war, da hat er dann diese Bestätigung bekommen, wie ja. er sie nicht mehr brauchte. Also das ist so ein Negativbeispiel, wo wir dann ja. sagen, meine lieben HRler, wenn wir euch schon gratis Info geben, gratis Input. Wir setzen uns hin, arbeiten uns selber die Finger, rund, damit ihr es leichter habt. Und bitte reagiert es auch drauf. Wir machen das nicht just for fun. Das hat ja einen tieferen Sinn. Ja, ja. Also, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich denke, dass hier das Kommunikationsverhalten, das Führungsverhalten und auch die Wertschätzung oder auch vielleicht sogar Nichtwertschätzung, jetzt gerade in dieser Krisensituation sehr, ein sehr wichtiges Thema sind, auch was die Loyalität von Mitarbeitern betrifft, die Identifikation mit dem Unternehmen betrifft und hier kann man sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch machen, Mitarbeiter dann ans Unternehmen zu binden oder sie vielleicht auch innerlich zu verlieren. Und halt dann auch Veränderungsbereiter zu machen für den Wechsel zu einem anderen Unternehmen. Also das passiert momentan sehr, sehr stark, wie ich aus meiner Community zurückgemeldet bekomme. Mitarbeiter, die sagen, na, also wenn ein, wenn ein Chef so mit mir umgeht, in der Firma will ich nicht länger bleiben, ich suche mir jetzt schon was anderes. Und es ja. gibt Recruiter, die jetzt sagen, okay, wenn ihr alle eure Recruitings gestoppt habt, ich mache weiter, weil ich kriege jetzt die Besten der Besten, weil ihr alle hört ja auf zu, zu rekrutieren. Jetzt kann ich sie kriegen. Der sucht gerade momentan den First Move Advantage. Auch so ja. eine Geschichte. Ja, ja. also für, für uns äh, im, im Recruitment Consulting äh, ist die aktuelle Situation insofern ganz gut, weil äh, eben viele Kandidaten auch vom Homeoffice aus arbeiten. Und es gibt, ich sage jetzt einmal so schwarz-weiß gezeichnet, zwei Kategorien. Die einen sagen, wenn ich Sie anspreche, nein danke, ich möchte meinen Arbeitgeber jetzt nicht im Stich lassen, mein Team nicht im Stich lassen, aber wer weiß, was in Zukunft noch kommt, aber im Moment besten Dank, nein. Und okay. die andere Gruppe, die sagt, ja lassen Sie uns gerne darüber mal reden, ich weiß ohne dies nicht, wie es weitergeht. Und die die offen sind, hier ein Gespräch über einen anderen Job zu führen. Das sind mhm. Mitarbeiter, die vielleicht weniger wertgeschätzt werden, die so merken, dass das Führungs- und Kommunikationsverhalten nicht so, so gut geht. also Hier gibt es wirklich also zwei unterschiedliche Bereiche der Reaktion von Personen, die wir ansprechen. Okay, also wäre da nicht vielleicht dann ein Tipp, den wir, den wir unseren Zuhörern, unseren HR-Managern mitgeben könnten, in ganz vielen Firmen gibt es schon Mitarbeiter, die sind ganz speziell abgestellt fürs Employer Branding, dass man sagt, jetzt wäre die Chance, nehmt Kontakt auf mit euren Mitarbeitern, mit, nicht nur mit den zukünftigen Neuen nach außen, sondern auch mit der Bestandsmannschaft nach innen. Ja, absolut. Also das ist sicherlich ein sehr guter Zeitpunkt, hier auch die Mitarbeiter darüber zu befragen, Wertschätzung damit zu zeigen und zu sehen, wie sehen die Mitarbeiter das Führungs- und Kommunikationsverhalten des Unternehmens, sodass man also darauf doch rasch reagieren kann. Das ist sicherlich ein sehr guter Zeitpunkt hier. Employer-Branding-Maßnahmen zu setzen. Ja? Das hört sich doch toll an. Hast du für deine Zuhörer einen Tipp, den du ihnen mitgeben könntest, was sie jetzt tun können für die derzeitige Situation über das, was wir gerade gesprochen haben, hinaus, aber auch vielleicht etwas wegweisend für das danach? Ja, der, der Tipp ist ähm, auf der einen Seite offene Kommunikation. Wir erleben das ja auch bei unserer Regierung, hier äh, sehr offen mit der Krisensituation umzugehen. Also eine klare Kommunikation, das äh, schafft äh, oder oder bildet nicht Vertrauen. zur Verunsicherung, sondern die, die klare Kommunikation an die Mitarbeiter und auch äh, die Wertschätzung. Ja. Es sind ja auch Werbeeinschaltungen geschalten, dass Supermarktketten kommunizieren, dass sie Mitarbeiter Prämien zahlen und die Helden des Alltags sind. Also ich denke, dass hier die, die Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber eine sehr wichtige Rolle spielen und dass das Führungsverhalten ist sicher entscheidend für die Zeit danach ja. Ich bin sicher, auch in Zeiten der Selbstisolation, wie wir es hier bei uns nennen, denn wir haben uns alle gemeinsam freiwillig entschieden, schon bevor es veröffentlicht wurde, in die, in die Quarantäne zu gehen, zu aller Sicherheit. Und trotzdem sind wir ja für unsere Kunden erreichbar. Wir machen viel per Videoskype oder so wie wir jetzt hier bei, via, via Zoom ähm, und beraten sehr viel. Wir machen tatsächlich sehr, sehr viel... Ähm, kostenlose Beratung momentan, einfach um unseren Kunden das Gefühl zu geben, über das reguläre Geschäft hinaus wollen wir einfach für euch da sein und euch die Sicherheit geben. Ja. Deinen Job kann man ja nun auch sehr gut online machen, ja. überwiegende Teil. Also wenn deine Kunden dich erreichen möchten, wie können sie das? Meine, meine Kunden, die können mich also über das Mobiltelefon erreichen, auch über unsere Homepage erreichen. Und Dann die sag die mal an bitte, die die die die e mail www.anova mit V geschrieben anton, Nordpol, Otto, victor, anton .net. Da victor sind alle unsere Leistungen drauf, auch die Kommunikationsdaten selbstverständlich drauf. Und mich persönlich erreicht man am besten mobil unter der Telefonnummer 0664-346-2484. Dankeschön. Dann möchte ja, ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, der Gerhard und ich, wir kennen uns von der HRM-Expertsgruppe in der Wirtschaftskammer Wien. Dort sammeln sich Experten zum Thema HR-Management und die Beratung rund um Human Resources und wer uns finden will, findet uns sowohl über die Webseite unserer jeweiligen Firmen, als auch über den Kurzlink HRM Experts Group in allen Social Medias und als Webseite. Ich bedanke mich Gerhard für dieses interessante Gespräch und ja, ich, ich freue mich, wenn wir uns dann bald nach der Krise wiedersehen. Das hoffe ich auch. Dir einen schönen Tag. Äh, Servus und äh, bis bald. Bis Tschüss bald. Dich. Ciao. No.